Hier geht es jetzt weiter mit OpenLayers, Layers ähm, und zwar diesmal wird das Urgestein OpenLayers mit einer relativ neuen Entwicklungsrichtung verheiratet und zwar React. Und ähm, dazu haben wir zwei Leute auf der Bühne und zwar Daniel Koch und Marc Jansen. Viel Spaß. Super, vielen Dank. Ich begrüße Sie recht herzlich zur letzten Session der diesjährigen Voskis. Mein Name ist Daniel Koch, zu meiner Linken äh, mein Vorgesetzter äh, Marc Jansen. Und wir zwei wollen Ihnen heute ein neu, relativ neues Projekt vorstellen, was in unserer Firma entstanden ist, äh, namens REACT-Geo. Hier sehen Sie das Logo, merken Sie sich das. Nächstes Jahr wird es auf jedem zweiten Vortrag wahrscheinlich erscheinen. Vortrag heißt REACT meets Open Layers, Vorstellung und Beispiel REACT-Geo. Ähm, kurze Gliederung, wir erzählen ganz kurz was über uns zwei äh, zur Firma, erzählen dann was kurz zu REACT und Open Layers. Wahrscheinlich wissen Sie das schon alles. Äh, sagen dann kurz, was React-Geo überhaupt ist, was so die, die Kernpunkte sind der Funktionalität und wollen natürlich auch nicht so ganz trocken wie Foskes abschließen, sondern auch ein paar Beispiele zeigen, interaktiv ähm, und am Schluss noch kurz einen kurzen Ausblick geben, äh, was jetzt in den kommenden Monaten, in der kommenden Zeit an React-Geo passieren wird. Ja, Mein Name ist Daniel Koch, ähm, das ist für mich ganz schön. Ich glaube, der Till hatte das gerade auch schon im Prinzip zu so seinen Talks so begonnen. Vor ein paar Jahren saß ich noch äh, genau auf der Seite. Ich habe nämlich auch hier in dem Institut äh, studiert und jetzt ganz schön für mich mal auf äh, der großen Bühne zu stehen. Ich bin Lead Developer bei der Firma Terrestis hier aus Bonn und unter anderem Kernentwickler in dem Projekt Red Geo, was wir vorstellen und auch in anderen Projekten, äh, zum Beispiel Chugun und bin Sprecher auf diversen Konferenzen und Trainer für verschiedene OSGeo- und FOSP-Projekte. Ja, mein Name ist Marc, ich bin dein Vorgesetzter. Und äh, Geschäftsführer bei Terrestris, äh, außerdem auch Kernentwickler von Open Layers und Geoext. Äh, ich habe mal ein Buch geschrieben, auch ich bin auf Konferenzen gerne tätig, als entweder jetzt einen Talk halten oder halt äh, auch gerne Workshops zu all den Themen, die wir so machen. Außerdem bin ich OSGEO Foundation Charter Member. Äh, uns beide entsendet die Firma Terrestris nach hier. Wir sind direkt hier aus Bonn und ähm, werden wahrscheinlich mit die Letzten sein, die ihren Stand abbauen. Das heißt, ähm, kommen Sie da gerne vorbei jederzeit, um uns irgendwas zu fragen, auch gerne, wenn die Foskis vorbei ist. Äh, wir helfen all unseren Kunden, halt, äh, ihre GIS-Fragestellungen so anzugehen, wie man das machen sollte, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln, auf denen man lange Jahre Spaß haben kann. Und da wir das so gerne tun, äh, kann man Sie auch nur bitten, äh, Teil des Teams zu werden. Also wenn Sie irgendwie Interesse haben, eine Abschlussarbeit zu schreiben oder andere Fähigkeiten mitbringen, die uns helfen können, für die Kunden das Beste zu liefern. Sprechen Sie uns einfach an, wie gesagt, jetzt oder später. Wir suchen immer Menschen. React und Open Layers. Ganz kurz stellen wir jetzt die Basisbibliotheken vor, die wir hier verheiraten wollen. Einige davon werden Sie bereits kennen. Äh, zunächst zu React. React ist eine JavaScript Library for Building User Interfaces. Äh, was man als allererstes damit verbindet, ist die Firma facebook um, React ist eine, also die haben das erzeugt sozusagen, es ist mittlerweile komplette Open Source unter MIT-Lizenz. Um, bereits seit 2013 äh, existiert dieses Projekt. Aktuellste Version ist die Version 16. Um, ein sehr umtriebiges Projekt, welches sehr, sehr große Beliebtheit hat unter den JavaScript-Entwicklern. Um, ich will nicht sagen, es ist das beliebteste, ist aber auf jeden Fall ganz vorne dabei. Um, Menschen, die heutzutage auf Angular, React oder let's say Vue setzen, das sind so die, die bekannten Namen und React ist halt eins von den ganz bekannten und berühmten ähm, Bibliotheken, um Oberflächen zu bauen. Es gibt so ein paar Sachen, die ganz interessant sind. Das ist deklarativ und komponentenbasiert, das heißt Komponente, Komponente, Komponente. Das führt dazu, dass Sie halt einzelne Elemente sehr schön wieder zusammenstecken können und letztlich mehr, ähm, ja, wenn Sie Ihre, Ihre Fragestellungen aufteilen in möglichst kleine Teile und die aber immer schön miteinander kombinieren können, haben Sie eigentlich die höchstmögliche Flexibilität. Sie haben immer kleine, Dinge, die Sie letztlich betrachten und entwickeln und testen können. Ein sehr schöner Ansatz, den die dort machen. Open Layers ähm, ist eine High-Performance-Feature-Pack-Library for all your mapping needs. War jetzt auch im Talk vorher schon bereits genannt, ist, glaube ich, auch eingeführt worden als ähm, Urgestein. Äh, es ist ein bereits sehr altes äh, os -Geo projekt was sich immer wieder neu erfunden hat. Und die neueste Version ist die 4.6.5. Bald kommt vielleicht äh, irgendwann die Version 5. Um, da sind wir also in den letzten Zügen, wenn man so möchte, um, sehr aktiv entwickelt, unglaublich viele Funktionalitäten, die dort drin sind und man kann dort Cutting-Edge-Applikationen mitbauen, die einen GIS-Fokus haben. Sehr flexibel und gleichzeitig hochgradig stabil und natürlich auch Open Source. Kommen wir zu React-Geo. Was ist React-Geo, Daniel? Um, React-Geo ist ein Set of Geo-related Modules to use in combination with React and Design and Open Layers. Um, Im Grunde ist React-Geo erst einmal nur eine... Bibliothek, beziehungsweise eine Sammlung von einzelnen Komponenten, die im Prinzip dieses Konzept von React versucht zu implementieren ähm, für Geo-Komponenten. Das heißt, ich habe viele kleine Komponenten, also einen Upload-Button oder diverse Slider, die man gleich noch sehen kann in Examples, ähm, die im Prinzip das User-Interface von oder die Typen oder die Art und Weise, wie React äh, UI-Komponenten verwaltet, benutzt und im Prinzip kombinierbar macht mit einer Open Layers Karte, einer Open Layers Map. Ähm, es gibt also verschiedenste Komponenten. Es gibt darüber hinaus noch diverse Utility Methoden, Utility Klassen. Ähm, da kommt später im Ausblick noch ein bisschen was zu, äh, mit denen ich ähm, unabhängig von React äh, mit Open Layers Methoden oder Open Layers Objekten arbeiten kann. Also zum Beispiel gibt es eine WFS WFS Transaction Utility Methode, äh, mit der ich äh, Transaktionen gegen einen Kartenserver ausführen kann. Und äh, wir haben integriert äh, sogenannte High-Order-Components, HOCs. Das ist auch wieder so ein Spezial, eine Spezialkomponente, ein Spezialtyp einer Komponente von React. Das sind, man kann sich das vorstellen, wie Wrapper-Komponenten. Das heißt, man dekoriert bestehende Komponenten äh, mit bestimmten Funktionalitäten. Ähm, wir haben das zum Beispiel genutzt, um, ähm, oder wir haben eine High-Order-Component High Order äh, zur Verfügung, mit der ich eine x-beliebige andere React-Komponente Schlichtweg mit einer Open Layers-Karte dekorieren kann. Das heißt, ich habe irgendwo einen, eine einfache Komponente, zum Beispiel einen Button. Ich kann die einfach äh, enhancen mit so einer Auto Component, die bei uns Mapify heißt, und ich kann dann später im Prinzip innerhalb dieses Buttons kann ich einfach auf diese Map zugreifen, was dann meinetwegen die Karte ist, oder eine Karte ist, die gerade meine Applikation benutze. Wir sind kompatibel mit den aktuell höchsten oder spätesten Versionen von Open Layers, React und AD. AND sei noch der Satz dazu gesagt, ist im Prinzip eine, auch eine React-Sammlung ähm, von UI-Komponenten, ähm, die allerdings überhaupt gar keinen Geo-Bezug hat. Aber die bieten uns im Prinzip Komponenten, ähm, Slider, Trees etc., auf die wir dann selbst aufbauen können in dieser Bibliothek oder auch Applikationen, die wir auf dieser Bibliothek aufsetzen, damit man im Prinzip nicht auch diese einfachen UI-Komponenten selber schreiben muss. Ähm, wir sind, wie gesagt, jeweils mit den äh, spätsten Versionen kompatibel. Rec.Geo ist noch sehr, sehr, sehr jung. Also wir haben angefangen mit, der, mit den Überlegungen, schon ein bisschen, also schon länger als September 2017. Aber die Entwicklung ist im Grunde seit ja, Ende letzten Jahres erst. Wir sind aber schon bei der Version 5.6.2. Das hat damit zu tun, dass wir auch ein Semantic Versioning betreiben. Das heißt, sobald es irgendwelche API-Changes gibt, erhöhen wir im Prinzip die Major-Version. Und gerade am Anfang waren da doch relativ viele API-Changes, deshalb wir einfach jetzt schon bei der Version 5 sind. Um, wir releasen aber relativ häufig um, genau. und das komplette Projekt steht unter einer BSD-Lizenz und wir sind nicht, das hatte der Marc auch gerade schon eingangs erwähnt oder angedeutet, wir sind nicht die Ersten, die versuchen Open Layers mit React zu verbinden in einer Applikation, also in einer React-Applikation oder in einer React-Bibliothek oder einem Framework. Da gibt es schon andere, unter anderem MapStore2, das Boundless-SDK oder auch ähm, so ein Proof of Concept, äh, wie ich React Geo oder wie ich React mit OpenLayers kombinieren kann, ähm, von einem Piernin, der vor zwei Jahren glaube ich auf der Phosphor g vorgestellt hat. Und es gibt noch, diese Liste ist nicht vollständig, aber im Prinzip das war im Prinzip auch so für uns so der, Wir haben am Anfang überlegt, okay, welche nehmen wir vielleicht etwas Bestehendes oder machen wir was Eigenes? Welche Komponenten, oder welche Haupt-UI-Komponenten-Bibliothek nehmen wir? Es gibt da diverse, es gibt Angular, Vue.js und auch React. Und im Prinzip bei React haben wir gemerkt, okay, da gibt es schon viele ähm, hochkarätige Komponenten, bzw. hochkarätige Firmen, ähm, Communities, die damit arbeiten, haben gedacht, okay, das wäre für uns vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ähm, React-Geo ist auf GitHub verfügbar, Sie können sich den Source-Code angucken. Wir sind auch äh, sehr, sehr offen für ähm, Beteiligungen Ihrerseits, Entwicklern, aber auch für Dokumentation etc., das Projekt ist verfügbar oder veröffentlicht über NPM. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, wenn Sie dieses Projekt benutzen wollen, eine Applikation, JavaScript-Applikation, ähm, die zum Beispiel, also die schon in, sich im Nordumfeld tummelt, ähm, ist das relativ einfach. Sie können einfach, wie Sie das kennen, NPM install und dann den entsprechenden Namen angeben, add terrestris geo und schon haben Sie im Prinzip die Bibliothek in Ihrer Applikation verfügbar und können dann über ähm, zum Beispiel ECMAScript 6, äh, Import-Syntax, wie hier unten gezeigt, also Import, und das sind jetzt einfach ein, ist eine kleinere Auswahl von Komponenten, die äh, React-Geo bietet, zum Beispiel ein Digitize-Button und so weiter und so fort. Äh, importieren können Sie dann in Ihren entsprechenden Klassen, in Ihrer Applikation nutzen. Ja, und Zunächst vielleicht noch ein paar nicht-funktionale Eigenschaften, die äh, React-Geo auszeichnen. Das ECMAScript 6 Module sind das, also die neueste Art und Weise letztlich wie man JavaScript schreibt, sprich kompatibel zu all den anderen schönen Online- äh, ja, JavaScript-Komponenten, die Sie sonst wo beziehen können. Es ist komplett getestet mit Jest, das ist ein äh, Testing-Framework, welches in dieser react Welt sehr beliebt ist, ist auch klasse, sehr schnell. Ähm, wir empfehlen für die, äh, wenn Sie React-Geo verwenden wollen, dass Sie ein Projekt aufsetzen, in dem Sie Webpack und Babel verwenden. Babel übersetzt letztlich ähm, diesen modernen Code in etwas älteren Code, der aber dann auf allen Browsern äh, läuft. Und WebPack sorgt dafür, dass sie statt den vielen Eingangsmodulen am Ende nur ein oder letztlich aktuell sogar mehrere Dateien zurückbekommen, zwei, drei, so gesplittet, dass es halt am äh, performantesten ist. Wir haben mehr als 450 Tests, eine Code-Coverage von derzeit etwa von 86 Prozent, sprich das Projekt ist auf einem ganz guten, so nicht funktionalen Zustand, wie ich finde. Und wir haben seit September, wie gesagt, etwa 40 Releases gemacht. Ne, darunter steht es dann nochmal ausgeschrieben. Also wir haben ziemlich schnelle Entwicklungszyklen. Einer der Gründe auch, warum wir auf dieses, auf so eine Art Rewrite gesetzt haben, ist einfach, damit wir die volle Hoheit haben am Anfang, um uns äh, da völlig frei zu tummeln. Ähm, und auch wenn ich jetzt dem Fazit ein bisschen was vorwegnehme, ob das immer so bleiben wird, wage ich zu bezweifeln. Ich denke, dass wir da durchaus noch mehr an äh, gegenseitige Befruchtung machen sollten äh, zwischen den einzelnen Bibliotheken. Okay, wir nennen mal ganz kurz ein paar Komponenten, die es so gibt. Wie gesagt, Komponenten sind das allerabsolut Wichtigste, was wir bereitstellen. Wir haben noch ein bisschen was anderes, aber Komponenten sind das Wichtigste. Es gibt eine Map-Component, da können Sie Karten mitmachen, sprich, dann verhalten sich Open Layers-Karten in diesem React-Umfeld so, wie Sie das möchten. Wir haben Themenbäume, äh, um halt letztlich ähm, die Elemente einer Karte, also die Themen einer Karte ähm, ja, anzuzeigen, dort deren Sichtbarkeit zu ändern oder die Zeichnungsreihenfolge mit Drag and Drop. Optional kann man dort einen Layer-Transparency-Slider reinnehmen oder eine Legende und da wird auch genau das klar, was ich am Anfang ausgedrückt habe mit Komponenten. Das sind da einzelne Komponenten und weil sie aber in der korrekten Art und Weise geschrieben sind, kann man die einfach dort reinnehmen, diesen Legend, äh, diese Legend-Komponente letztlich und äh, dann erscheint sie und weiß direkt, aha, ich gehöre zu diesem oder jenem Layer und alles ist wunderschön. Wir haben eine generische Nominatim-Suche drin, wir haben zum Zeichnen und zum Messen-Tools, also wir können also Redlining oder sowas kann man beispielsweise schon ganz gut damit umsetzen. Und wir haben noch viel, viel mehr. Wir können nicht alles aufzählen, aber wir haben ja ein paar Links eingepackt. Wir haben übrigens auch zu jeder, das hätte ich noch vielleicht hier sagen können, wir haben zu jeder unserer Komponente ein Beispiel. Das heißt, das ist ein ähnlicher Anspruch, den eigentlich auch Open Layers erhebt. Wir wissen, wie Menschen eigentlich so Sachen lernen. Die lesen einmal die API-Docs und den Quellcode, das ist gut. Aber viele von uns äh, möchten gerne eigentlich ein Beispiel haben und sehen, wie funktioniert das. Dann markiert man sich da drei, vier Zeilen, kopiert ihn in sein eigenes Projekt. Das haben wir für jede einzelne Komponente, die wir haben. Neben den Komponenten, die der absolute Schwerpunkt sind, äh, haben wir ein paar Utilities. Das heißt, wir haben Utilities für Animationen, also um Features auf der Karte zu bewegen oder aber dort erscheinen zu lassen. Äh, wir haben äh, Utilities, um mit Features selber zu arbeiten, also um Feature zu ähm, darzustellen, abzufragen letztlich, also was sind die Eigenschaften von so einem Feature. Wir interagieren mit OGC-Diensten sehr viel, weil wir auf an Standards glauben. Ähm, dazu verwenden wir JSONX, wird da rechts genannt, das ist eine andere Bibliothek. Ähm, wir unterstützen ebenso ganz viele geometrische Operationen wie Verschneidungen und Intersection und was weiß ich nicht alles. Im Grunde alles das, was TurfJS mitbringt. Und Projektionen unterstützen wir auch alle, genau wie OpenLayers auch, und wir verwenden dort halt Proi4JS. Und wie Sie sehen, haben wir uns eigentlich immer so, wo wir an unsere Grenzen rankommen, also auch wir sind in der Lage, ein, ähm, eine Funktion zu schreiben, die zwei Polygone miteinander verschneidet, aber das macht halt keinen Sinn in der neuen Zeit, wo in MPM eigentlich schon Funktionalität bereits in ausreichender Qualität und Güte dort ist. Das heißt, dort, wo es halt Sinn macht, haben wir aufgehört, eigene Sachen zu implementieren, sondern haben halt gesetzt auf existierende, wohlbekannte Projekte, wie jetzt zum Beispiel Turf und poi VGS. Und das Zusammenspiel ist dank dieser nicht-funktionalen Eigenschaften super problemlos. Ich mache das noch. Okay. Ich kann nämlich auch gut noch sagen, was es nicht ist. Ähm, React-Geo enthält kein Redux und auch keine eigene i18n, das haben wir bewusst so gemacht. Also wir denken, dass Redux ist letztlich so eine Art State-Management-Komponente, also so wie halt in React äh, gearbeitet wird mit verschiedenen Zuständen ihrer Applikation. Wir haben hundertprozentige Unterstützung dafür in Applikationen, also unsere Applikationen verwenden Redux, aber wir haben keine Redux-Komponenten bei uns. Wir haben uns versucht zu fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist für uns. Wir haben auch keine i18n, aber alle unsere Strings, die wir irgendwie verwenden, sind äh, Props, also quasi konfigurierbar von außen und auch dort funktionieren wir wunderbar äh, mit anderen Bibliotheken. Ähm, wir sind auch nicht fixiert auf AND. Beispielsweise haben wir ein AG-Grid. Das ist eine andere Komponente für sehr komplexe Grids. Das heißt, wer jetzt AND nicht kennt oder AND nicht mag, das ist nachvollziehbar. Da kann jeder sich sein eigenes Bild zu machen. Der muss das auch nicht zwingend verwenden, sondern kann auch aus der freien NPM-Welt letztlich andere Komponenten nehmen und dort äh, mit uns verheiraten und ja, letztlich wunderschöne Applikationen bauen. Die Beispiele. Genau. Kommen wir jetzt zu ein paar Beispielen. Ähm das hatte Marc gerade schon gesagt, wir haben im Prinzip für jede unserer Komponenten haben wir existierende Beispiele und äh, die sind jetzt auch hier einfach mal live eingebunden. Ähm, und das sollte da eigentlich kommen. F5. Äh, vielleicht lade ich mal ganz kurz neu. Ja, wir laden es mal einmal neu. Vielleicht können wir jetzt. Ah ja, da kommt was. Also man sieht jetzt eine Karte, das ist erstmal eine ganz klassische Open Layers Karte, ist relativ unspektakulär, die ist jetzt auf irgendein Land zentriert und was man jetzt hier drunter sieht, sind im Prinzip einfache Layer Trees. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Layer und ich habe darüber eine Layer Group und wenn ich jetzt entsprechend einen Haken wegnehme, verschwindet auch dieser entsprechende Layer, die Sichtbarkeit in der Karte. Und die sind im Prinzip auch aneinander gebunden, das heißt, wenn ich jetzt auch an irgendwelche anderen Methoden in meiner Applikation nutze, die Sichtbarkeit dieser entsprechenden Karte setzen, äh, wird diese äh, Sichtbarkeit auch dann entsprechend auf diesen Tree übertragen. Es gibt jetzt diverse Möglichkeiten, äh, wie ich diesen Tree konfiguriere. Äh, also ich kann da auch Lehrgruppen reingeben, ich kann im Prinzip, und das ist auch wieder so der Ansatz, den wir verfolgen mit den einzelnen Komponenten, ähm, das ist jetzt ein relativ einfacher Tree, wie man kennt. Also Das ist einfach nur ein Name, der, der Name des Layers mit einer Checkbox davor. Aber das sind auch wiederum einzelne Komponenten. Das heißt, ich könnte jetzt mit relativ geringem Aufwand, könnte ich, über, könnte ich überlegen, okay, ich möchte statt einer Checkbox möchte ich im Prinzip einfach nur so ein Augensymbol anzeigen. Und je nachdem, was es für ein State hat, äh, der Layer, könnte ich jetzt sagen, okay, das ist jetzt ein offenes Auge, oder ein geschlossenes Auge oder wie auch immer. Oder ich möchte statt dem Layer Namen möchte ich tatsächlich da auch wieder eine Subkomponente anzeigen lassen, die mir irgendwelche super Spezialfunktionen bietet, also mit irgendeinem Menü, was dann aufgeht und klickt und so weiter. Äh, alles kein Problem. Der Code sieht dann so aus, gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, das können Sie sich gerne mal im Detail anschauen. So wäre das Minimalbeispiel, also ich importiere den Layer Tree von RegGeo und das wäre jetzt im Prinzip das einfachste Beispiel gebe einfach nur eine Karte rein, eine Open Layers map und der Tree holt sich automatisch aus der Map die entsprechenden Layer, rendert sich entsprechend automatisch und ist auch automatisch mit der Map gesynkt. Aber ich könnte jetzt auch das im Prinzip überschreiben und ich könnte eine Filterfunktion angeben. Da gibt es allerhand Sachen, das ist auch alles dokumentiert. Ich habe eine Suche. Es läuft immer nominativ. Ja, Blumenboon. So, ich gebe es entsprechend hier ein und bin auch konzentriert. Ist auch relativ. Ist jetzt von der Syntax her, wie man das implementiert, relativ ähnlich. Es gibt ein paar Spezial-Properties. Wir haben ein Util für Geometries. F5. Wahrscheinlich F5. So. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil das ist nämlich jetzt auch äh, auf dem Sprint vor der oder parallel zu der Foscus entstanden, dieses Beispiel, diese Komponente. Äh, Hintergrund ist der Folgen, ich habe verschiedene Layer jetzt im Hintergrund hier aktiv in dieser Karte. Und ich kann jetzt im Grunde mit diesem Slider durch die entsprechenden Layer einfach durchnavigieren und äh, kann im Prinzip die Opazität, die Transparenz, die Sichtbarkeit dieser Layer durch diesen Slider entsprechend ändern. Ist jetzt bei Satellitenbildern mit verschiedenen Kon Kanalkombinationen äh, ein ganz schönes Beispiel. Gritz kommen wir auch. Aber es gibt auch komplexere Beispiele, also das waren jetzt im Prinzip die losgelösten Komponenten. Die Beispiele kann man sich auch online anschauen, aber wir haben natürlich auch dieses Projekt, oder dieses React-Geo, haben wir auch in Projekten von uns im produktiven Einsatz. Und das wäre jetzt im Prinzip ein Screenshot von einer Anwendung, wie sie aussehen könnte. Und da sieht man jetzt im Prinzip, wie diese Sachen zusammenspielen. Also man sieht jetzt hier, der Tree, den ich gerade gezeigt habe, sieht hier natürlich jetzt ein bisschen anders aus, weil er entsprechend gestylt ist und mit anderen Komponenten verbunden ist. Aber im Grunde ist es nichts anderes. Ich habe hier Möglichkeiten zum Beispiel Layer zu importieren oder auch mit Drag and Drop einfach reinzuziehen in die Karte. Ich habe hier Layer Previews, hier auch wieder eine Suche, ich habe verschiedene Draw-Interaktionen, Draw-Buttons, Measure und so weiter und so fort. Ähm, das besagte AG-Grid, also noch ein viel, viel komplexeres Grid als das, was uns äh, andere Komponenten bieten. Und jetzt sieht man hier im Prinzip so ein Beispiel, so eine recht ähm, komplexe Suche auf wissenschaftlichen Daten. Ja, so könnte dann so ein Ergebnis so einer Suche aussehen. Mobilfähig ist das natürlich auch alles. Und jetzt der Ausblick. Ähm ja, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Was wir machen wollen, ist letztlich, dass wir diese Utility-Klassen eigentlich auslagern wollen in Standalone-NPM-Pakete, dort wo sie noch mehr Sinn machen, wo sie auch am ehesten noch wiederverwendet werden können von anderen Menschen. Wir brauchen noch eine benutzerfreundlichere API-Doc und auch Beispiele. Da hat der Daniel bereits Riesenschritte gemacht. Wir wollen gerne noch mehr Rasteroperationen unterstützen, sprich Pixelmanipulationen direkt im Client, um sowas wie äh, Hochwasserkarten beispielsweise dynamisch machen zu können. Natürlich werden wir auf Opens 5 hochziehen und eines meiner Lieblingsziele ist, ich möchte mich gerne harmonisieren mit den anderen genannten React-Bibliotheken, weil wir das Rad nicht neu erfinden müssen, sondern am äh, Anfang hatten wir durchaus auch ein Interesse daran, das, das Rad neu zu erfinden, weil wir über Räder äh, erfinden, also wir wollten auch was über React lernen, das kann man am besten, wenn man was erzeugt. Aber jetzt sind wir, glaube ich, in einem Zustand, wo wir gut über React Bescheid wissen und ich glaube, wir sollten uns da harmonisieren. Damit danken wir und hoffen, Sie haben noch ein paar Fragen oder Anmerkungen. Vielen Dank. Dankeschön.